Sie sehen es hier, die Befragung wurde über die ganze FAW in der WKW äh, umgesetzt in 19 Studiengängen aus neun Studienbereichen, davon elf Bachelor- und acht Masterstudiengänge und sowohl interne als auch externe Lehrende mit einbezogen. Äh, Sie sehen es hier nur ganz kurz, alle Studiengänge, die befragt wurden, ähm, wobei man hier auch schon sieht, die stärkste Rücklaufquote kam natürlich auch aus unseren stärksten ähm, Studiengängen, wie zum Beispiel äh, Bachelor Kommunikationswirtschaft oder Bachelor Marketing in Sales. Aber das nur nur am Rande, damit Sie auch sehen, es wurde wirklich sozusagen die ganze FAW in der WKW mit einbezogen. Hier eine kurze Übersicht, was abgefragt wurde. Bei der Studierendenbefragung wurden Dinge abgefragt wie Belastung persönlich oder im Studium, Meinungen und Stimmungen zur digitalen Lernumgebung, Meinungen zu verwendeten Tools und auch andere Einstellungen und Anmerkungen. Natürlich haben wir dann bei der Lehrendenbefragung versucht, das auch... Ähnliches abzufragen, genauso die Belastungen, die eingesetzten Tools, aber dann noch solche Dinge wie Online-Prüfungen und ähm, Lehrplanung, Lehraufwand abgefragt. Sehen Sie hier, das waren die zentralen Abfallkriterien. Ähm, zentralen, ähm, es sei dazu gesagt, umgesetzt wurde diese ganze Studie von meiner hervorragenden Kolleginnen, äh, Professor äh, Ilona Pezenka, Professor Ute Russmann und ähm, Frau Jana Bernhardt. So, dann tauchen wir gleich mal ein ähm, in das erste Thema der Belastung, was wir wissen, es ist einfach wichtig zu wissen, wie, wie gehen unsere Studierenden, aber auch äh, Lehrende damit um. Äh, wir haben hier ein paar Stimmen eingefangen, man sieht schon, ähm, ja, es ist eine, es war im Sommersemester eine, eine wirklich vermehrte Belastung da, wir sehen es hier, Studierende sprechen von einer Ausnahmesituation, ähm, die sich auf ihr gesamtes Leben, nicht nur auf das Studium, aber auch vermehrt auswirkt. Und natürlich auch äußere Einflüsse wie Geschwister, Familiensituation etc. dazu kommen und Lehrende äh, natürlich auch ganz, ganz stark von einem Vermehrten mehr Aufwand rechnet, äh, da viele einfach auch ihr ganzes Kurskonzept umschmeißen mussten nach dieser ganz dramatischen Umstellung auf, auf Distance-Learning. Ähm, eine Zusammenfassung zur Belastung. Äh, Sie sehen es hier schon. Äh, private Belastung liegt bei Studierenden auf einer Punkt skala bei 6,6 und bei Lehrenden 6,1, also nur ganz leicht darunter. Was sehr interessant war, wir konnten keine signifikanten Unterschiede bei der Belastung zwischen Vollzeit- oder berufsbegleitenden Studierenden sehen, also das wurde hier sehr sehr ähnlich wahrgenommen, trotz der unterschiedlichen Studienbedingungen und unsere internen Lehrenden berichten von einer deutlich höheren Belastung als externe Lehrende, was vielleicht auf Aufgaben, die natürlich interne Lehrende noch mehr betreffen, auch zurückgeführt werden kann. Also soweit zu diesem, zu diesem ersten Thema ähm, der persönlichen Belastung und Belastung im Studium, ähm, die natürlich als sehr, sehr hoch beschrieben wurde. Jetzt zur digitalen Lernumgebung und da haben wir das erste interaktive Chart dabei. Also wenn Sie auf menti.com dabei sind, Sie können hier nochmal den Code eingeben, ähm, würde ich gerne die Frage an Sie richten. Was glauben Sie? Ähm, was wurde von unseren Studierenden bzw. Lehrenden eher bevorzugt? Synchrones Lernen, Asynchrones Lernen oder Lehren oder sozusagen 50-50. Würde mich hier interessieren, was die Stimmen aus dem Publikum sind, ähm, vielleicht auch aus ihren eigenen Erfahrungen, ähm, was sie was sie hier miterlebt haben. Und im Anschluss ähm, werde ich werde dann natürlich die Auflösung bringen. Ich sehe hier schon, es gibt einen eindeutigen äh, Run, einen eindeutigen Favoriten, also ausgeglichen, sozusagen Studierende und Lehrende bevorzugen ausgeglichen zwischen synchrones und asynchrones Lernen und Lehren. Sehr interessant. Ähm, ja, dann spanne ich Sie nicht weiter auf die Folter äh, und werde auflösen, was unsere Studierenden und Lehrenden hier dazu sagen. Und es wird knapp aber doch ähm, die synchrone Lehre bevorzugt. 54 Prozent der Studierenden ähm, sagen, dass sie diese Form der Lehre bevorzugen und sogar 60 Prozent der Lehrenden. Interessant dabei keinerlei signifikante Unterschiede zwischen Vollzeit-Berufsbegleitenden, Studierenden oder auch internen, externen Lehrenden. Und auch ein, ein ganz interessantes Detail, die optimale Dauer von solchen synchronen Lehreinheiten wird bei Lehrenden sowohl als auch als Studierenden, das war sehr, sehr gleich auch, mit zwischen 60 bis 90 Minuten angegeben. Danach, wir haben hier wieder Studierendenstimmen eingefangen, ist es einfach schwierig, ähm, synchrone Lehren halten, wie in Präsenz es war, über vier Stunden oder sogar länger hinauszuziehen, ähm, ohne dass die Aufmerksamkeit völlig weggeht. Und auch eine interessante Studierende-Stimme, die sagt, ähm, ja, in einige Fächer gestalten sich es besonders schwierig, ähm, in Distance Learning selbstständig zu erarbeiten, beispielsweise, es wurde hier genannt, zum Beispiel wie oder Rechnungswesen, ähm, und da ist es auch sehr gut, wenn sogenannte Online-Präsenztermine einfach Distance Learning in synchroner Art und Weise durchgeführt wird. Genau. Ähm, noch ein paar zentrale äh, Stimmen von den Studierenden, wir haben hier, wir haben hier ähm, einige, einige Aussagen oder einige äh, Meinungen abgefragt und Aussagen mit der meisten Zustimmung, Sie sehen hier waren zum Beispiel dass das Distance-Learning-Angebot von Lehrveranstaltung zu Lehrveranstaltung sehr stark variiert, also dem stimmten 81 Prozent der befragten Studierenden zu. Aber auch, Sie sehen es, Studierende waren der Meinung, dass Lehrmaterialien regelmäßig gepflegt werden und auf dem neuesten Stand sind, da stimmen 50 Prozent zu. Bei dem zweiten Punkt sehen wir aber auch Aussagen, die die wenigste Zustimmung von Studierenden bekamen, War einfach ganz, ganz vordergründig die Aussage, Lehrende schätzen den Workload für Aufgaben richtig ein. Ähm, da haben Studierenden im Sommersemester gesagt, ähm, nein, da können wir nicht zustimmen. Ähm, was auch äh, definitiv interessante, interessant ist, bei weiteren Wellen dieser, dieser Befragungen darauf einzugehen und abzufragen, ob sich das sozusagen, ähm, wie sich das entwickelt in den Semestern. Genau, dann komme ich schon zu den Lehrenden und wir, wir stellen, ich stelle auch hier die zentralen, ähm, zentralen Fragen vor und ich stelle wieder die Frage an Sie, Sie kennen es alle, wir sitzen in einem, in einem Zoom-Classroom und verbringen die ersten 15 Minuten oft mal gern damit zu fragen, können Sie mich hören, haben Sie Ihr Mikro an, warten Sie, wir sehen Sie nicht, <lacht> deswegen die Frage an Sie, was sind denn die häufigsten Zoom-Fails, die Sie bisher so erlebt haben, sei es jetzt bei der Online-Lehre ähm, vorwiegend oder auch im anderen Austausch mit Studierenden, wir kennen es alle, Mikrofon nicht an, falscher Bildschirm geteilt, falscher Zoom-Link oder auch sonstiges, Sie können gerne teilen, wenn Sie hier, wenn Sie hier besondere Zoom-Fails schon erlebt haben. Ich muss sagen, es ist heute hier, hat heute einwandfrei funktioniert, es ah, ist hier schon eindeutige Favorit, das Mikrofon war auf stumm geschalten, ja, wer kennt das nicht, wenn dann alle hier in die Kamera winken und sagen, ähm, bitte, wir können Sie noch nicht hören. Ähm, ja, dazu hatten auch äh, zum Thema technische Fail, Zoom-Fails, Zoom hatten auch äh, die Lehrenden an der FWKW ähm, einiges zu sagen und ähm, sehr positiv ist anzumerken, dass ein Großteil der Lehrenden, ähm, die sagen, es gab keine technischen Probleme bei den Distance-Learning-Einheiten beziehungsweise fast keine, lief alles ganz reibungslos ab. Das freut uns natürlich sehr, vor allem meinen Kollegen Tobias vom E-Learning-Zentrum. Ja, Sie sehen auch hier andere Aussagen und Meinungen von Lehrenden eingefangen, ähm, größte Zustimmung, neben es gab keine technischen Probleme, ähm, erhält auch die Aussage, äh, dass es einfach ähm, schwieriger ist, digitale Inhalte zu vermitteln oder auch zu formulieren. Also da, da stießen Lehrende auch auf, auf Schwierigkeiten unter anderem. Die wenigste Zustimmung unter Lehrenden erhielt dann im Gegenzug die Aussage, dass eine verbesserte Zusammenarbeit mit Studierenden durch online kommunikationstool sich ergeben hat. Da war die Stimmung unter den Lehrenden, nein, im Sommersemester konnten sie das noch nicht wirklich beobachten. Soweit zentrale Aussagen von Lehrenden. Und jetzt zu einem auch ganz wichtigen Thema, das Thema Tools. Hier einige Stimmen von Studierenden, von Lehrenden eingefangen. Ähm, natürlich gibt es auf beiden Seiten immer ganz viele Wünsche, was würden wir wollen, was würden wir uns wünschen voneinander von der FH, ähm, Sie sehen Sie, Studierende hätten am liebsten nur ein Tool und müssen sich mit nichts anderem beschäftigen, ähm, ist natürlich in, in der Praxis oft nicht so, weil es einfach es gibt heute so viele Tools, es gibt viele gute Tools ähm, und das zählt auch unter anderem zu, zu Fähigkeiten, die die Studierenden hier mitgegeben werden sollen, dass sie ähm, auch Kompetenzen mit unterschiedlichsten Tools erwerben ähm, und äh, hier auch ganz gut wissen, wie man damit umgeht. Auf der anderen Seite natürlich auch Stimmen von Lehrern hin zu sagen, ähm, ja, wir haben das gerne, wenn wir eine Auswahl an Tools haben, weil es kennen, das man hat persönliche Präferenzen ähm, und da ist es ganz gut, wenn man auch wirklich das nutzen kann, mit dem man vielleicht schon vertraut ist oder mit dem man am besten ähm, arbeiten kann. Hier kurz nochmal zur Zusammenfassung. Ähm, an der FAW in der WKW, die meistgenutzten Tools für Distance Learning, Sie sehen es hier Moodle und Zoom, ähm, wurden einerseits von über 90% unserer Lehrenden eingesetzt, aber auch ähm, unter den Studierenden fanden diese Tools ähm, den, den höchsten Anklang oder Studierende meinten, ja, diese Tools sind am besten geeignet für Distanzlehre. Wie gesagt, Moodle, Zoom, aber auch ähm, Microsoft Office. Ähm, Sie sehen es hier, Adobe Connect und Skype ähm, schneiden in beiden Gruppen sowohl bei Lehrenden als auch Studierenden eher schlecht ab. Ähm, ein Kollege der Tobias äh, hat das hier eine, einige spannende Insights für Sie, was aufgrund von diesen Learnings ähm, schon umgesetzt wurde oder noch umgesetzt wird. Und ähm, auch, auch ganz spannend ist, äh, wir nutzen die äh, Plattform Panopto. Die hat bei Lehrenden, die das bereits gibt, davon genutzt haben, einen ganz hohen Zuspruch gefunden. Ähm, Studierende sind vielleicht noch nicht ganz überzeugt, liegt ähm, vielleicht auch daran, äh, dass die Nutzung einfach noch nicht so hoch ist. Genau, das zum Thema, zum Thema Tools und äh, zum Abschluss ähm, möchte ich gerne das Thema bringen, wie schaut es mit der Zukunft von Distance Learning aus? Also wir haben auch ganz bewusst die Frage gestellt ähm, oder die, die Meinung in den Raum gestellt. Ich wünsche mir, dass in Zukunft verstärkt die klassischen Präsenztermine durch Distance Learning ersetzt werden ähm, und Sie sehen es hier schon. Die die Tendenz bei Lehrenden und auch Studierenden geht eher in die Richtung, ich stimme da nur teilweise oder sogar eher nicht zu. Und bei eingefangenen Stimmen sieht man ganz deutlich, dass sowohl Lehrende also auch Studierende der Meinung sind, ja, das ist ein guter Zusatz, ja, kann man gerne erhöhen, aber es ist einfach nicht für alle Fächer, nicht für alle Lehrveranstaltungen passend und es wird jetzt nicht gewünscht, dass das überall über alles drüber gestimmt wird. Um, sondern man muss hier wirklich differenzieren von Lehrveranstaltung zu Lehrveranstaltung. Und um, am Ende noch um, ein paar um, sozusagen Erfolgsfaktoren, die ich hier bringen möchte, auch in Zusammenarbeit entstanden mit meinem Kollegen äh, Michael Mayer. Um, es mag jetzt so ein bisschen ja, ja eh wirken, also intuitiv, ganz klar, das macht man, aber die einfachsten Dinge sind meistens auch die kompliziertesten. Um, was wir gesehen haben, es braucht einfach eine ganz intensive Kommunikation mit unseren Studierenden, Sichtweisen sollen wahrgenommen und auch ernst genommen werden und ganz wichtig auch, es braucht klare Strukturen und Spielregeln, sowohl für Studierende als auch Lehrende, weil man sich sonst in einem Meer an unklaren Regelungen oder viel zu vielen Spielregeln verliert. Und auch ganz, ganz wichtig für Studierende, aber auch für Lehrende eine, eine klare Fokussierung auf Lernergebnisse und Methoden und Leistungsfeststellungen sollen so abgestimmt werden können. Genau, und das bringt mich eigentlich auch schon zum Abschluss, zu meinem letzten Chart, wo wieder Sie gefragt sind, liebe Teilnehmer, Teilnehmerinnen. Wir haben intern auch ganz stark zu einem Thema diskutiert und das war, was sind denn digitale Fähigkeiten, die man für die Lehre braucht? Also, es ist kam immer so das Schlagwort auf digitale Fähigkeiten in der Lehre. Dann haben wir mal diskutiert, ja was, was sind denn eigentlich digitale Fähigkeiten, was verstehen wir darunter? Ist es, wenn man einfach nur einen Laptop bedienen kann oder gehört das schon ein bisschen mehr dazu? Also ich lade Sie gern ein, hier in unser, auf Mentimeter, in unserer Word Cloud, einfach vielleicht ein paar Statements von Ihrer Seite einzugeben, dann kann man das auch in die Diskussionsrunde anschließend mit einflechten. Ja, das war es ganz kurz und knapp äh, von meiner Seite, so die, die aus meiner Sicht interessantesten, spannendsten ähm, Details äh, dieser Studierenden- und Lehrerinnenbefragung aus dem Sommersemester. Ähm, ja, damit bedanke ich mich und äh, gebe dann gerne weiter ähm, an meine, an meine Kollegen, Kolleginnen. Vielen Dank. Vielen Dank, ähm, Christiane Antier. Wir sind als nächstes dran. Ja, herzlich willkommen. Ich übergebe kurz für die erste äh, Runde an meine Kollegin Dr. Tina Ladwig und dann übernehme ich wieder. Ja, hallo in die Runde und äh, herzlich willkommen auch von meiner Seite und liebe Grüße aus Hamburg und Berlin in den Süden. Ähm, ja, wir äh, freuen uns heute sehr, Ihnen ein bisschen einen Einblick äh, geben zu können in unsere mittlerweile schon fast abgeschlossene Studie. Ich stelle uns noch mal ganz kurz vor. Genau, Tina Leitich, mein Name und äh, Christiane An, wir kommen von der Technischen Universität Hamburg und äh, waren dort gemeinsam oder sind dort äh, gemeinsam ähm, an dem Forschungsprojekt Bridging beteiligt und was auch vom BMWF jetzt bis Ende September gefördert wurde. Und äh, ein Aspekt im Rahmen von Bridging war es äh, im Rahmen einer kleinen Aufstockungsstudie ähm, nämlich sich dem Thema der Krise und der damit verbundenen äh, vielleicht auch mehreren oder stärkeren Forschungsorientierung bei der Strategieentwicklung in Studium und Lehre zu beschäftigen. Und ähm, wahrscheinlich ist es Ihnen auch so gegangen wie uns, nämlich dieses Thema. Äh, die Krise kam in irgendeiner Form also sehr unvermittelt. Man hatte, einen, man hatte irgendwie das Gefühl von Erfahrungslosigkeit oder auch, dass es das jetzt auf jeden Fall schwierig wird, ähm, auch Entscheidungen zu treffen. Und äh, somit stand man so ein bisschen zwischen dieser Verunsicherung, aber auch zwischen der Neugierde und letztlich, was wir beobachtet haben, war ein vermehrtes Auftreten von Hochschulbefragungen, wie ja auch die äh, Kollegin gerade auch gezeigt hat, nämlich, dass es eine hohe Anf Anzahl interner Hochschulbefragungen bei Studierenden und Lehrenden gab. Und wir sind äh, mit dem Blick äh, von Bridging an diese Beobachtung herangegangen und äh, hatten sozusagen den, äh, letztendlich den Fokus einnehmen wollen, zu sehen, in welcher Form finden eigentlich diese Hochschulbefragungen Einzug in die Gestaltung, in die Entwicklung in die Verbreitung auch von ähm, Strategien und wie, ähm, wie werden diese Strategien eigentlich letztlich basierend auf den ähm, unterschiedlichen Ergebnissen der Hochschulbefragung auch entwickelt. Ist eine, genau. Ähm, und haben somit äh, letztlich in einem Erhebungszeitraum Zeitraum bis August 2020 verschiedene Befragungen bei Lehrenden und Studierenden äh, uns angeschaut und diese erhoben und auch übergreifend auf einer Metaebene äh, ausgewertet, inhaltsanalytisch betrachtet. Und die wesentlichen Erkenntnisse dazu wird Ihnen äh, meine Kollegin Frau Arndt jetzt nochmal im Detail vorstellen dass Sie mich nicht sehen. Mein, äh, mein Video fun funktioniert nicht. So verstehen Sie mich als Stimme aus dem Off. Ähm, meine Kollegin sagte ja schon ein paar Erkenntnisse. Ähm, wir wollen jetzt inhaltlich, wie das die Kollegin vorher getan hat, die Erkenntnisse nicht vorstellen, sondern sozusagen auf einer Meta-Ebene. Aber ich möchte Ihnen kurz den Rahmen vorstellen. Ähm, da wir ja bloß bis zum 14.8. erhoben haben, ähm, ist sehr wahrscheinlich, dass wesentlich mehr Erkenntnisse sozusagen veröffentlicht wurden an deutschen Hochschulen. Wir haben uns fokussiert auf 69 teilweise Ergebnisse von Befragungen äh, sowie auch individuelle Befragungen, die Lehrende durchgeführt haben. Das heißt, bei uns stand sozusagen nicht der im Fokus, ganze Studien zu erheben, sondern jede Form von äh, Interesse an Studierenden und Lehrenden und ihrem Umgang mit der Situation zu erheben. Äh, und da haben wir Umfragen gefunden, die sich sowohl auf Hochschulebene befinden, aber auch auf Fachbereichsebene, das heißt, dass an die Fakultäten spezifische Befragungen durchgeführt wurden oder eben auf der Veranstaltungsebene. Und das auch durch unterschiedliche Akteurinnen und Akteurinnen, wie äh, die äh, Studierendenvertretungen auch und <lacht> natürlich äh, sehr stark der Third Space. Auf einer Meta-Ebene hat uns ja interessiert, was kann sozusagen diese, diese Zunahme an der Erforschung der eigenen Organisation, an der Erforschung der eigenen, äh, der, an de, der Lehre an der Organisation bedeuten. Und äh, übergreifende Erkenntnisse unserer Analyse waren dass sozusagen die Forschungen teilweise begleitend ausgelegt sind. Das heißt, es finden Mehrfachbefragungen statt und äh, sind auch teilweise als Begleitstudien ausgelegt, wie beispielsweise an der TU Dresden. Das heißt, dieser Prozess, dieser Wandel, der gerade stattfindet, der wird forschend begleitet. Die, äh, die Krise wird auch übergreifend, als, als Lern, kann als Lernprozess für die äh, Hochschulen verstanden werden auf verschiedenen Ebenen, das heißt einmal als, als Organisation, aber auch auf der individuellen Ebene. Und da sehen Sie das Zitat, was ich Ihnen mitgebracht habe, äh, es ist für mich sehr interessant zu beobachten, wie ich in Sachen Lehre wieder zum Anfänger werde. Es gibt für diese Situation einfach keine Blaupause, dementsprechend sehe ich meine Kurse auch nicht als Best Practice, sondern eher als Prototyp, da ich sie ja bisher nicht über mehrere Phasen verbessert habe. Das heißt hier wird nicht nur ein Lernprozess als Lehrender beschrieben, sondern auch in, in Zukunft in Aussicht gestellt. Ein dritter Punkt, der uns aufgefallen ist, dass sozusagen diese Krise nur gemeinsam gemeistert werden konnte und zwar gemeinsam unterschiedlicher Organisationseinheiten, aber auch zwischen Lehrenden und Studierenden. Und das ist ja das, was wir auch im, in der Keynote gehört haben, dass sozusagen Lehre als Gemeinschaftsaufgabe verstanden werden sollte. Und ein vierter und nicht unwesentlicher Punkt ist, dass eine deutlich flexiblere und schnellere strategische Gestaltung und Anpassung zu beobachten ist, Das nämlich aus den Ergebnissen der Befragung Direkt Maßnahmen wie beispielsweise Unterstützungsangebote für Lehrende, Weiterbildungsangebote abgeleitet und umgesetzt wurden und werden. Und hier habe ich Ihnen das mal eingebettet in eine andere Befragung, die unter Hochschulleitungen durchgeführt wurde, vom HIS-Institut in Deutschland. Und dort ging es um die Frage, was, Sie, was Hochschulleitung als Quelle für Entscheidungen für die Gestaltung des Wintersemesters genutzt haben. Wie Sie sehen, äh, bei der Dominanz der Fakultäten und Fachbereiche äh, einerseits auffällig ein Krisenstab und die Taskforces, das heißt, es gibt sozusagen strukturelle Veränderungen, um schneller reagieren zu können, ähm, aber auch zu 40 Prozent immerhin hochschulinterne Befragungsergebnisse. Das heißt, man orientiert sich sozusagen an den Erkenntnissen, die man durch äh, die Befragung äh, gewonnen hat, um darauf basierend Entscheidungen zu treffen. Nun sind Entsch in einer Krise nicht gleichzusetzen mit einer Strategieentwicklung oder einer forschungsorientierten Strategieentwicklung. Wir haben Ihnen aber sozusagen zwei Szenarien einmal sozusagen aufbereitet, die wir uns vorstellen können, wie das sozusagen auch fortgeführt werden kann, diese, dieser Zustand zwischen Neugier und Verunsicherung und diesen dann auch äh, forschend zu begleiten und äh, dann auch nach der Krise fortzuführen. Und da würde es auf der Ebene der Hochschule bedeuten, dass die Erkenntnisse der Befragungen und die Erfahrungen, die auch. auch unterschiedlichsten Kanälen in den Hochschulen geteilt wurden, das heißt Erfahrungsberichte von Studierenden und Lehrenden, dass diese analysiert werden und gebündelt und dann gemeinsam weiterentwickelt werden. Und da sehen Sie auch auf der rechten Seite ein Zitat von einer Hochschulleitung. Die Befragungsergebnisse sind für uns sehr wichtig. Sie bilden die Grundlage für die strategische Weiterentwicklung der digitalen Präsenzlehre. Und das bedeutet aber auch für die Hochschulen, dass sie äh, zum Beispiel auch schauen könnten, ähm, welche forschenden Ansätze gibt es dann gerade an den Fakultäten und Fachbereichen. Also insbesondere die Aktivität bei Geistes- und Sozialwissenschaftlichen Fakultäten äh, war sehr hoch. Und wie könnte man so eine forschende Begleitung der eigenen Lehrentwicklung dann auch unterstützen? Und auf Ebene der Lehrveranstaltung, das heißt der einzelnen Lehrenden, die sozusagen darüber auch ihre Studierenden einbinden, wäre es auch perspektivisch denkbar, dass ich so sozusagen dieser Evaluationsansatz, der ja stark verbreitet ist, nach der Lehrveranstaltung eine Evaluation einzuholen, sozusagen prozessorientierter wird und beispielsweise Teaching Analysis zu zunehmend zum Einsatz kommen, sozusagen während der Lehrveranstaltung in Reflexion mit den Studierenden zu ihren Lernergebnissen und Erfahrungen reflektiert und das eingebettet natürlich auch in einem Scholarship of Teaching and Learning, das heißt, was man jetzt auch bei einzelnen Lehrenden schon beobachten kann im Semester, dass sie Lehre zum Gegenstand von Forschung machen und sozusagen ihre Erfahrungen dann auch teilen. Und äh, das äh, wäre sozusagen ein, jetzt eine Chance aus der Krise, die man mitnehmen kann. Und äh, dabei spielt natürlich der Third Space, wie wir auch schon in der Keynote gehört haben, da haben wir uns sehr gefreut, ähm, eine entscheidende Rolle bei natürlich qualitätsmanagement die hochschuldidaktik aber auch die mediendidaktik war nicht nur intensiv involviert in die befragungen auf hochschulebene sondern auch in der sozusagen der gestaltung von unterstützungsangeboten und da wäre sozusagen die rolle zu stärken wenn man von einer zukünftigen forschungsorientierten strategieentwicklung ausgeht das ist jetzt ein sehr optimistisches szenario wenn man sich auch anschaut was die erkenntnisse auf der Organisationsforschung sind. Und das hatte ja ähm, die Kollegin in, in der Keynote auch schon angesprochen. Und zwar, das sehen Sie ja auch an dem Zitat, Crisis can be a trigger for change because it focuses on problems and solutions, but often such opportunities are not seized." Das heißt, ähm, es, es finden derzeit sehr viele Ver äh, Veränderungen statt. Äh, die Frage ist nur, ob sozusagen dieses Vorgehen, was jetzt stattfindet, dann auch in die Routine übergeführt, überführt werden kann. Und da habe ich Ihnen auch ein kleines Zitat von Twitter mitgebracht, wo es heißt, es gibt jetzt einen Strategieentwurf zur digitalen Lehre, Frist zur Stellungnahme 24 Stunden unangekündigt. Das heißt, das sind natürlich jetzt Extrembeispiele, aber es ist natürlich spannend, was, was denken Sie denn? Und da würde ich jetzt mal Sie bitten, auf... Seite zu gehen pingokoaktum.de und uns zu sagen, welches Szenario Sie denn nach der Krise am wahrscheinlichsten für Ihre Hochschule halten. Dort müssen Sie dann den Code eingeben und ich starte jetzt mal die, die Befragung. Wir haben jetzt eine Minute Zeit, um Ihre Antwort einzugeben. Sie haben drei Möglichkeiten. Sie sagen Szenario 1. Es wird äh, sozusagen auf allen Ebenen forschend begleitet und die Erkenntnisse zusammengeführt. Oder äh, es ist tatsächlich schon so an Ihrer Hochschule oder Szenario 2. Äh, es wird sozusagen alles vergessen und es wird in die Routine zurückgegangen, ohne diese Erkenntnisse weiter auszubauen. So. Ich lese die Ergebnisse mal vor teilen. Und zwar sagen 45 Szenario 1, dann sagen 8 Szenario 1 ist schon mobil und 45 sagen auch Szenario 2. Das heißt, eine sehr gleichmäßige Verteilung, über die wir dann auch gerne mit dir diskutieren würden. Vielen Dank, dann gebe ich ab. Also Vielen Dank und wir geben weiter an die nachfolgenden ja. Kolleginnen. Ich glaube, bei der Diskussion können wir auf jeden Fall die ähm, Abstimmungsergebnisse auch nochmal aufgreifen, weil ich glaube, dass das die grundsätzliche Einstellung auch nochmal ein, schöne, ein schöner Anhaltspunkt ist, wie optimistisch ähm, wir eigentlich so in die Zukunft gucken, beziehungsweise auch welche Relevanz eigentlich weiterhin die... Befragungen, die Forschungsorientierung bei der Strategieentwicklung haben kann. Und deswegen, wir freuen uns auf jeden Fall auf die Diskussion gleich im, äh, im Nachgang. Vielen Dank auf jeden Fall in die Runde. Dann können wir wechseln zum dritten Beitrag. Gut, dann ein herzliches Willkommen zu unserem Vortrag, der den Titel hat Herausforderungen und Limitationen des Distance Learnings. Am Beispiel der Studiengangs Physiotherapie. Neben mir steht Frau Barbara Wondrasch. Sie ist Dozentin am Studiengang Physiotherapie und leitet den Weiterbildungslehrgang Applied Clinical Research in Health Sciences und den Weiterbildungslehrgang GATE, Ganganalyse interaktiv trainieren und Gangrehabilitation. Mein Name ist Kerstin Lampel, ich leite den Bachelorstudiengang Physiotherapie und wir sind beide tätig an der gastgebenden Hochschule, an der Fachhochschule in St. Pölten. Wir möchten sehr gerne unsere Präsentation mit einer kleinen Aufgabe ähm, starten und ich würde Sie bitten, sich jetzt vorzustellen, dass Sie via Livestream, also einer Online-Plattform, wie wir es jetzt gerade haben, zum Beispiel Zoom oder MS Teams, und ergänzenden erläuterten Unterlagen instruiert werden, wie man das Wechseln von Autoreifen durchführt. Und Sie wissen, dass Sie dann zwei, später, zwei Monate später dies dann in einer Werkstatt vor einem geschulten Fachpersonal selbstständig durchführen sollen. Was denken Sie, benötigen Sie jetzt bei dieser Online-Instruktion, damit Ihnen das zwei Monate später auch wirklich gut gelingt? Wie könnte man diesen Prozess vereinfachen oder was würde den Prozess für Sie vereinfachen und wo liegen die Schwierigkeiten? Ich würde jetzt von Stefanie Brauchner bitten, das Whiteboard ähm, zu öffnen und würde die Anwesenden wirklich gerne einladen, so ihre Gedanken dazu auf das Whiteboard zu schreiben. Jetzt können wir das Whiteboard sehen und jetzt würde ich Sie bitten sich zu überlegen, Sie bekommen ein Wechsel von Autoreifen via Livestream ähm, instruiert mit entsprechenden Unterlagen und sollen das dann zwei Monate später tatsächlich an einem Auto durchführen. Was denken Sie, ist bei der Online-Instruktion für Sie wichtig, damit Ihnen das zwei Monate später auch gut gelingt. Das könnte diesen Prozess vereinfachen, wo sehen Sie Schwierigkeiten? Ja, Einige Beiträge haben wir schon, gibt es noch ein paar, die Ideen dazu haben? Ja super, ich denke, ich brauche das jetzt nicht vorlesen, Sie können alle diese ähm, unterschiedlichen Aspekte ähm, gut mitlesen und ich denke, Sie können sich jetzt auch gut vorstellen, in welcher Situation unsere Studierenden waren, weil das war jetzt genauso der Hintergrund ähm, dieser Aufgabe, dass wir in einem Studiengang unterrichten, wo es darum geht, Studierende in praktischen Fertigkeiten auszubilden, die dann diese Fertigkeiten auch an Patienten, an Patientinnen durchführen sollen. Und möchte jetzt wieder an meine Kollegin weiterleiten und ich glaube, Kerstin, da waren schon viele Punkte dabei, die eigentlich auch bei uns die Limitierungen gut dargestellt haben des Distance Learnings. Ja. Ich wieder frei, es müsste wieder unsere Präsentation zu sehen sein. Wir haben ja. uns so die, die, die wesentlichsten Punkte überlegt und für Sie zusammengefasst was so für uns die Grenzen waren in, in, in der ersten Phase des Lockdowns. Sie müssen sich vorstellen oder nochmal daran erinnern, zu Beginn hat es ja wirklich diese Ausgangsbeschränkungen gegeben, wo es wirklich nur mehr zwei bis drei Gründe gegeben hat, warum man das Haus verlassen durfte. Das heißt, auch unsere Studierenden waren zu Hause und es war ihnen ja auch nicht möglich, sich gemeinsam zu treffen und gemeinsam zu üben und gemeinsam zu lernen. Das heißt, was wir jetzt so unter dem Begriff Neues Lernen zusammengefasst haben, das ist so dieses alleine lernen, sich alleine organisieren, äh, alleine eine neue Lernstruktur aufzubauen. Es hat viele Änderungen gegeben in der Kommunikation mit den Studierenden, teilweise über die Lernplattform Moodle, teilweise über Zoom, teilweise über MS Teams, also auch die unterschiedlichen Online-Plattformen, die verwendet wurden waren zu Beginn für die Studierenden die große Herausforderung, wieder gut zu organisieren, wo und in welcher Form werden wie die Arbeitsaufträge äh, weitergegeben. Sie haben diese Tools dann auch alle installieren müssen, jedes Tool funktioniert anders, also, also diese technischen Herausforderungen, sich mit der Funktionalität der Tools zu beschäftigen und das eigentlich immer relativ alleine zu Hause. Es hat natürlich den Austausch unter den Studierenden sehr erschwert. Und auch wenn wir dann die Lehrveranstaltungen im Online-Setting durchgeführt haben, hat natürlich, das kennen Sie alle, dass der ganze Austausch ist immer sehr verlangsamt, sehr verzögert, bis einmal jemand reagiert, bis jemand sein Mikro wieder ähm, ähm, freigegeben hat, geantwortet hat. Also auch, dass ganze, die ganze Didaktik, die eigentlich vorbereitet wurde, komplett neu umgeplant werden müssen Unter anderen Rahmenbedingungen, da wollten wir auch nochmal so sich vorstellen. Ähm, Darum mal der Vergleich mit dem Auto. Die haben nämlich kein Auto zu Hause in der Wohnung zum Üben. Das heißt, sie können es nicht üben. Die Studierenden haben ja bei uns viele Fertigkeiten zu lernen, zu üben. Wir arbeiten hier an der Hochschule immer mit Therapieliegen. Wir zeigen ihnen dann auch ein kurzes Video. Das war dann alles zu Hause nicht verfügbar. Also weder Therapiematerialien noch die ganze Infrastruktur. Und teilweise auch, manche Studierenden leben alleine, nicht einmal Übungspartner. Dass man sagt, wenn ich allein im Haushalt gelebt habe, sollte niemand zu uns nach Hause kommen, hat auch das der Proband gefehlt, an dem man üben kann. Ähm, wir haben uns dann so uns überlegt, was, was wir auch merken, ist, was sich so während des Studiums bei den Studierenden entwickelt, ohne dass es jetzt ein Lernziel ist oder irgendwie vermittelt wird, ist so dieses ganz situationsspezifische physiotherapeutische Agieren oder die Haltung, die Physiotherapeuten einnehmen, das passiert so während der Präsenzvorlesungen sehr unterbewusst. Damit verstehen wir, dass die Studierenden nach und nach ganz selbstverständlich wissen, es gehört Therapiematerial desinfiziert, wir müssen immer die Patienten richtig lagern, wie werden die Therapieliegen verstellt? wie können die Therapieliegen eingestellt werden, wie nimmt man Positionen ein, wenn man Probanden oder Patientinnen beobachtet, unterschiedliche Perspektiven. Es ist so ein Selbstverständnis, dass sie während der Präsenz gut ähm, durch zuschauen, durch abschauen, durch imitieren der Vortragende erlernen. Und das hat aber jetzt auch in dieser ganzen Sommersemesterphase, wo wir ausschließlich Online-Vorlesungen hatten, ganz deutlich gefehlt. Das ist also dieser nächste Punkt, dieses Beobachten von Bewegungsablaufen, auch wenn wir Videos einspielen oder auch wenn wir vor der Kamera vorzeigen. Es gibt immer nur die eine Perspektive der Kamera. Grundsätzlich sind wir es so gewohnt, dass wir Patienten aus verschiedenen Ebenen und Blickwinkeln betrachten, dass wir sehr viel rundherum gehen, dass sich der Patient dreht. Das ist halt alles im Online-Modus sehr schwierig. Es ist immer nur der eine Blick, den die Kamera halt bietet. Und natürlich auch der Kompetenzerwerb generell. Also es ist kaum möglich, Feedback zu geben, je nachdem, was für Unterrichtsfächer es sind. Keine direkte Supervision oder Vortrag Vortragende hingreift und Feedback gibt, wie es der andere Student zu spüren hat. Und natürlich hat komplett gefehlt die Selbsterfahrung, das heißt unsere Studierenden erlernen ja die Techniken immer aneinander, das heißt jeder spürt auch selbst, wie greift sich etwas an, wenn jemand bei mir etwas ausprobiert. Wir haben jetzt da ganz kurz ein Video mitgebracht. Das ist jetzt vor einer Woche aufgenommen, darum haben unsere Studierenden auch alle Masken auf und da wollen wir Ihnen nur kurz zeigen, wie so bei uns normal der Präsenzunterricht stattfindet. Sie sehen da unsere Vortragende, die Kollegin Neubauer Michaela, die dann wirklich immer von Therapieliege zu Therapieliege geht und sowohl die Studierenden korrigiert in der Umsetzung der Techniken, aber auch zu so den Studierenden. Die dann jetzt die Patienten darstellen, also ein bisschen Feedback gibt, wie spürt sie sich an, wenn ich die Technik durchführe und sich das vielleicht in einem ganz anderen Bewegungsausmaß abspielt. Genau. Da würden wir auch jetzt gleich überleiten in die jetzige Situation. Wir sind ja noch immer in der Pandemie. Das heißt, wir haben jetzt an unserer Hochschule so einen Mischbetrieb. Wir haben jetzt momentan die Situation, dass wir viele Präsenzlehrveranstaltungen bei uns am Studiengang haben, vor allem die Lehrveranstaltungen, die praktisch orientiert sind, also wo es viel darum geht, praktische Handlungskompetenzen zu erwerben. Aber natürlich haben wir auch viele, oder viele, falsch, einige Studierende, die jetzt teilweise schon in Quarantäne sind oder auch, wenn sie irgendwie verkühlt sind, nicht am Unterricht teilnehmen und wir streamen mit. Das heißt, da haben wir auch schon mal die erste Herausforderung, das ist immer sehr kurzfristig, also meistens erfährt man dann in der Früh, weil das sind zwei Teilnehmer weniger da. Es wird dann organisiert, dieses Streaming, das sind die Studierenden schon sehr gut geschult, also das funktioniert recht gut, dass die Studierenden schon die Vortragenden da ein bisschen unterstützen im Streamen. Aber natürlich ist es immer abzuklären, es muss für den Vortragenden passen, dass gestreamt wird und auch für die Studierenden, weil das ist auch nochmal ein großes Thema und da will ich nur zurückgehen auch auf die Whiteboard, bei uns sind halt viele Lehrveranstaltungen so, dass Studierende wenig begleitet sind und das ist auch das Thema von Video aufzunehmen oder überhaupt Lehrveranstaltungen aufzuzeichnen, das ist ein sehr sensibler Bereich, das heißt auch wenn wir Videos aufnehmen. Egal ob es Lehrvideos sind, man muss immer gut schauen, wo die Videokameras positioniert sind und immer ganz stark die Intimsphäre aller Waren, die auf den Videos zu sehen sind. Das heißt, das erste ist immer, die Lehrenden müssen zustimmen und die Studierenden, die gefilmt werden. Und wir erlauben auch keine Aufzeichnungen dieser Videos, also es ist nur im Livestream möglich. Und dann auch nur natürlich die Herausforderung, die Tonqualität soll stimmen, die Einstellungen während des praktischen Tuns. Also es ist schon eine große Challenge, weil es selten ist, dass wir einfach vorne stehen und in, also in, in einem Vortragsmodus sind. Dann haben wir natürlich auch wenig Möglichkeiten beim Streaming die Teilnehmer, die zu Hause sind, in diese Gruppenaufgaben einzubeziehen, auch das ist irgendwie stark limitiert und natürlich auch die gleichen Defizite, wie vorher schon erwähnt bei der Online-Lehre, die Studierenden, die in Quarantäne zu Hause sind oder eben aufgrund von Krankheitssymptomen nicht an die Hochschule kommen sollen haben auch keine Supervisionsmöglichkeit. Das heißt, auch Sie können nicht supervidiert werden. Auch Sie haben zu Hause nicht die Infrastruktur, um jetzt, ich sage jetzt einmal, eine Lymphdrainage auszuführen auf einer Therapieliege. Möglicherweise geht es am Küchentisch, brauchen aber auch Probanden. Also das sind schon sehr einschränkende Rahmenbedingungen. Und auch wieder die Selbsterfahrung. Sie sind noch nie Probanden und werden noch nie so die Rückmeldung bekommen oder die Info bekommen, wie spürt sich jetzt irgendeine Technik oder irgendeine Übung an? Genau. Ähm, aber selbstverständlich haben wir natürlich auch neben diesen gerade gehörten Limitationen doch für uns einige Lessons learned. Also was können wir mitnehmen? Was hat sich für uns positiv aus dieser Situation herauskristallisiert? Ähm, wir hatten immer bisher, oder wir hatten haben zum Überprüfen des Kompetenzerwerbs, zum Abschluss Bachelorprüfungen, wo Studierende an Patienten ähm, gearbeitet haben in der Anwesenheit von einer Kommission. Das war jetzt natürlich auch nicht möglich und dadurch mussten wir uns ein anderes Konzept überlegen und dieses Konzept, das wir uns überlegt haben, ist eigentlich so gut angekommen, sowohl bei Studierenden als auch bei den Prüfern und Prüferinnen, dass äh, wir uns schon überlegt haben, dass wir das jetzt fix implementieren. Es war eine angenehmere Prüfungssituation und es ist auch von den, vom Aufwand, sowohl für, also vor allem jetzt für die Prüfer und Prüferinnen, definitiv so, dass wir sehr viel daraus gelernt haben. Ein zweiter wesentlicher Teil ist natürlich die verbesserte Medienkompetenz, die wir gezwungenermaßen jetzt an, aneignen mussten. Wir haben letztens das wieder gesprochen, keiner von uns würde sich mit diesen Tools beschäftigen, wenn es nicht notwendig gewesen wäre. Das ermöglicht einfach in Situationen wie in Moment, wo vielleicht ein Teil der Studierenden in Quarantäne ist, dass wir doch sehr flexibel und schnell agieren können und auch diese Studierenden zum Unterricht dazu holen können. Und man darf natürlich auch nicht vergessen, ich glaube auch in, in, eine große, einen großen, um, großen Vorteil, den jetzt viele sehen, ich denke an Besprechungen, die vielleicht nur eine oder eineinhalb Stunden dauern, wo man auch im, im, im Sinne der Nachhaltigkeit diese definitiv jetzt mit Online-Tools durchführen kann. Ich glaube, es sind die Hemmungen gefallen, diese Tools einzusetzen. Gerade ähm, wenn man weite Anfahrtswege haben, glaube ich, kann man so kurze Besprechungen durchaus in diesem Modus umsetzen. Und der dritte Punkt, das ist auch das, was wir schon in den vorigen zwei Vorträgen gehört haben, ist natürlich auch für uns die Erkenntnis, dass diese Fernlehre für Lehrveranstaltungen, wo wir viel theoretischen Input haben, zum Teil gut anwendbar ist. Also wir glauben auch oder wir sind uns auch der Meinung, dass auch Lehrveranstaltungen mit theoretischen Inhalt nicht zum ganzen Teil via Fernlehre gebracht werden sollen, aber man kann ähm, Teile dazu auslagern. Was wir auch gemacht haben, ist, dass wir die Studierenden dazu befragt haben, das heißt, wir haben dazu einen partizipativen Prozess gestartet und das wird jetzt meine Kollegin wieder vorstellen. Ja, ganz kurz also unsere Auswertung vom Sommersemester, das waren jetzt die Studierenden des zweiten Semesters die von uns gefragt wurden, welche Lehrveranstaltungen sie gut einschätzen, die online umgestellt werden können, also wo sie sagen, da ist es sehr gut möglich, im Online-Modus zu unterrichten und das sieht man äh, bei den äh, grünen Balken, das heißt, es ist die Einschätzung, da ist es sehr gut möglich, eben die Lehrveranstaltungen, die wirklich einen hohen theoretischen Charakter haben, das ist zum Beispiel die Innere Medizin, Medizinklinik, das heißt, da unterrichtet der Mediziner die theoretischen oder die klinischen Inhalte von der inneren Medizin oder wir haben da auch die Grundlagen wissenschaftlichen Arbeitens. Auch das ist natürlich gut online möglich, hier diese wissenschaftlichen Grundlagen zu vermitteln oder auch dann die Betreuung von den Backarbeiten. Ist natürlich auch gut möglich, in Kleingruppen hier online die Lehrveranstaltungen abzuhalten. Wir haben es auch mit dem vierten, also oder vielleicht nur dann Dagegen die, die grau hinterlegt sind, das sind die, wo sie auch die Studierenden so eingeschätzt haben, wie es wir im Lehrendenteam beschlossen haben. Angewandte Trainingslehre, ganz ein praktisches Fach, Lymphdrainage, also manuelle Lymphdrainage oder auch die funktionellen technischen und technischen Übungen, das heißt auch da ist es so gewesen, dass die Studierenden das gleich einschätzen wie wir, ganz schwer online umsetzbar. Im vierten Semester ist es so ähnlich, also da was gut möglich ist, wieder in grün dargestellt, Literaturseminar oder Psychologie ist auch reiner Vorlesungscharakter, was eher schlecht auch aus Sicht der Studierenden eingeschätzt wird, wieder in Grau, Weichteiltechniken, da kann man sich vorstellen, die Bindegewebsmassage oder Triggerpunkttherapie, also wirklich klassisch anwendungsorientierte Konzepte und Techniken oder eben auch neurophysiologische Behandlungskonzepte, wie man heute halt mit Schlaganfallpatienten, Parkinson-Patienten die -Patienten Therapie gestaltet, auch das ist natürlich online sehr schwer. Es werden auch immer Patienten eingeladen in den Unterricht, War oh, das jetzt alles nicht möglich, was uns dann auch äh, dazu veranlasst hat, im Sommersemester eine Curriculumsänderung im Kollegium einzureichen und wir viele Lehrveranstaltungen in das jetzige Wintersemester verschoben haben und dafür vom Wintersemester theoretische Lehrveranstaltungen im Sommersemester vorgezogen haben. An sehr kurzen Tempo und äh, dankenswerterweise mit dem Großen Einsatz aller Lehrenden, die dann sehr kurzfristig auch zur Verfügung gestanden sind und auf Online-Lehre umgestellt haben. Genau, diese Auswertung führt uns auch schon zu unserem ähm, Resümee. Der letzte Punkt, den meine Kollegin gerade angesprochen hat. Ich glaube, dass wir sowohl als Studiengang als auch, auch Fachhochschule sehr, sehr stolz darauf sind, dass uns das wirklich sehr, sehr gut gelungen ist, dass wir sehr flexibel agiert haben und so die Fortführung des Studiums möglich war. Jedoch ist es ganz wichtig zu betonen, dass das ein Ausnahmezustand war und auch wenn das Wort Normalität wahrscheinlich niemand mehr hören kann, aber es für uns so ist, dass das auf keinen Fall zur Normalität werden kann. Ein zweiter Punkt, der speziell bei uns im Studiengang sehr relevant ist oder generell in den Gesundheitsberufen, entscheide ich mich für den Gesundheitsberuf, dann impliziert das natürlich auch eine Tätigkeit am Patienten in herausfordernden Situationen. Nicht das erste Mal, dass wir mit ansteckenden Krankheiten zu tun haben, mit Gefährlichen Situationen. Das heißt, es ist auch unsere Aufgabe, dass wir die Studierenden auf diese Situation vorbereiten. Wir haben auch bisher immer alles desinfiziert. Das heißt, das sind ja prinzipiell keine neuen Aspekte. Das heißt, wichtig ist auch den Studierenden in so einer Situation ein Rüstzeug mitzugeben, dass sie das auch anwenden können. Da ist es jetzt zum Beispiel auch so, dass unsere Studierenden wieder ins Praktikum gehen, halt unter Einhaltung dieser Sicherheitsaspekte. Und wir sehen es hier als unsere Aufgabe, ihnen die Sicherheit darin zu geben. Dann natürlich, was für uns sehr wichtig ist und was uns wirklich sehr gut gelungen ist, was für die Qualität des Kompetenzerwerbs auf diesem hohen Niveau zu jeder Zeit gesichert war und auch definitiv garantiert ist. Und zum Schluss, glaube ich, ist es noch sehr wichtig zu betonen, dass in solchen Situationen gutes Krisenmanagement sehr essentiell ist. Und dass wir jetzt schon wieder so praktisch und anwendungsorientiert unterrichten können, ist nur dadurch möglich, dass wir hier als Hochschule ein sehr gut ausgearbeitetes Hygienekonzept haben, dass wir auch eine Ampel implementiert haben, die immer Informationen gibt, wie ist der aktuelle Zustand und natürlich, dass wir auch ein gutes Contact-Tracing-FH intern haben. Und hier ist es auch noch von unserer Seite sehr, sehr wichtig, dass wir uns hier bei den Entscheidungsträgern dafür bedanken, dass es jetzt wieder so möglich ist. Ich glaube, damit sind wir am Ende und freuen uns natürlich jetzt auf eine spannende Diskussion und wir geben das Wort wieder an den Moderator. Vielen Dank an alle, die was beigetragen haben bisher, für, auch für ihre zeitliche Disziplin. Wir haben jetzt noch ausführlich Zeit, um die drei Beiträge zu diskutieren. Ich schlage vor, dass Fragen zum letzten Beitrag vorgezogen werden und wir dann die Fragelisten aus dem Chat entstanden ist abarbeiten. Gibt es zum letzten Beitrag direkte Fragen? Wenn aus dem Publikum nichts kommt, ich hätte zwei, nämlich wie funktioniert das, so? großartig bei Ihnen, dass Sie spontan streamen können, also dass, dass die Entscheidung innerhalb von wenigen Stunden äh, umgesetzt wird. Haben Sie da ein technisches Team, ein mobiles, das äh, mal hier, mal dorthin hüpft oder machen Sie das alles selbst? Also wie, wie wird das konkret gemacht? Ähm, wir haben da ein bisschen die, die Verantwortung oder so die, die Mitwirkung in die Hand der Studierenden gelegt. Also die Aha. Studierenden, die zu Hause sind, kontaktieren von zu Hause schon Studienkollegen, die sie bitten, dieses Streaming zu übernehmen. Natürlich immer zuerst wird der Lehrbeauftragte angeschrieben, ob es passt. Und gemeinsam mit dem Lehr also alle Lehrbeauftragten haben wir einen Laptop. Entweder wird dann der Laptop irgendwo hingestellt oder teilweise verwenden Studierende die Handys. Wir arbeiten mit MS Teams. Wir haben dann auf dem Handy MS Teams und streamen über das Handy mit, gerade wenn es darum geht, wann an der Therapieliege gearbeitet wird und man hat die Hände und die Techniken sehen muss. Da bringt auch eine Kamera nicht sehr viel. Das mhm. funktioniert erstaunlich gut. Ja, das ist wirklich bewundernswert. Also da, das hängt natürlich auch davon ab, dass ein sehr gutes soziales Klima herrscht. Genau, und man auch ganz eindeutig merkt, dass es den Studierenden ganz wichtig ist, dabei zu sein, nichts zu versäumen und teilzunehmen. Also wir haben ja jetzt ganz viele Studierende, also wir haben Präsenz sehr viel und wir haben wirklich viele, also fast alle Studierende, wenn sie nicht in Quarantäne sind, sind da weil sie einfach gemerkt haben, in der Zeit des Sommersemesters, was ihnen verloren gegangen ist, ja, am ja. Lernen vor Ort. Und der größte Wunsch war für alle Studierenden und auch für uns Lehrende, gut wieder hier arbeiten zu können. Wir ja. haben ganz ein klares Hygienekonzept ausgearbeitet für unseren Studiengang, mit zum Beispiel, dass sie jetzt keine Partnerwechsel machen, dürfen, was sonst sehr üblich ist, dass sie immer ja. zu verschiedenen Kollegen wechseln. Das haben wir halt jetzt eingeschränkt und sagen, sie sollen immer mit dem gleichen arbeiten. Es werden Fotos aufgenommen, wo sie sich im Raum befinden, Maske getragen, desinfiziert sowieso, Pausen gemacht. Also das ist was eher üblich ist und es funktioniert erstaunlich gut. Ja. Okay, danke. Meine zweite Frage betrifft die Veranstaltung Neurophysiologisches Konzept. Da habe ich mich gewundert, warum das so schwierig ist online beziehungsweise über Web meeting zu machen, weil Konzeptarbeit ist ja eigentlich ja, normalerweise etwas, wo man nicht unbedingt zusammensitzen muss. Ähm, dann neurophysiologische Konzept fallen bei uns Behandlungsstrategien oder ja, Behandlungskonzepte ähm, hinein, die einen vorwiegenden praktischen Charakter haben. Es geht hier ja vor allem um Patienten mit neurologischen Problemen, Schlaganfallpatienten zum Beispiel, Patienten, die im Rollstuhl sitzen, wo es um das Handling geht. Also es geht natürlich schon um die Theorie, die vermittelt wird, aber Schwerpunkt dieser Lehrveranstaltungen ist das Handling an Patienten, wo die Aha. Studierenden aneinander arbeiten, wo es darum geht, einem Patienten nach einem Schlaganfall zu lernen, wie kann ich mich in meinem Bett wieder aufsetzen, wie kann ich vom Sitzen ins Stehen kommen, wie kann ich in einen Rollstuhl kommen, wenn ich den benötige. Also das ist ein ganz intensives, ein praktisches Konzept, wo man ganz viel üben muss, damit sich diese Griffe, diese Technik auch automatisiert. Also da spielt dann sozusagen das Wort Begreifen eine doppelte Rolle? Definitiv, genau. Ja, okay. Danke, das wären meine Fragen dazu gewesen. Gibt es sonst direkt zum dritten Beitrag noch eine Frage? Wenn nicht, dann gehen wir zurück an den Beginn des Meetings. Da ist aufgetaucht, dass es bei unterschiedlichen Teams unterschiedliche Ergebnisse der Studierendenbefragung gibt, was die Bevorzugung bestimmter didaktischer Settings anbelangt, also asynchron, synchron. Ist der Kollege oder die Kollegin noch da? Ja, das habe ich geschrieben. Ja. Ich weiß nicht, wie ich den Namen umschreiben kann. Es kommt immer nur mein Kürzel, aber voilà. Okay. Also ja, ich fand das noch spannend, weil wir haben an der Bergfachhochschule fachhochschule auch eine umfassende ähm, Evaluation gemacht über verschiedene Studiengänge. Und jetzt mal abgesehen von den Wirtschaftswissenschaften und den technischen Informatik-Studiengängen ist eigentlich die Rückmeldung so weit, dass die Asynchronen, Online-Sessions gefragter sind als die Synchronen und begründet wurde das halt des Öfteren, dass sehr viele Studierende, also ich bin am Departement Soziale Arbeit, Leiterin didaktik und wir haben zum Beispiel sehr viele Studierende, Frauen, die auch noch Betreuungspflichten hatten und die waren halt sehr froh, wenn es nicht synchron ist, die weil sie dann die Sachen auch aufarbeiten konnten, wenn die Kinder vielleicht gerade geschlafen haben oder wenn sie nicht ihren Betreuungspflichten nachkommen mussten. Und ich glaube, es ist halt recht studiengangsspezifisch auch, welche Formate gewünscht wurden. Wir hatten dann die Schwierigkeit, oder haben sie jetzt gerade, weil ich weiß nicht, wie Sie das mitbekommen haben, wir sind in der Schweiz auch gerade am explodieren von den Zahlen und haben wiederum die Frage nach ähm, online oder nicht. Und die, die Hochschulen sind immer noch dafür stehen dafür ein, dass möglichst viel Präsenz vor Ort ist, auch wenn die Reklamationen immer mehr werden. Aber auch dort wiederum die Frage nach den Aufzeichnungen, Datenschutz, hatten wir vorhin einen Beitrag auch gehört. Wann darf man das aufnehmen, wann nicht? Wir sind eigentlich der Meinung, wir wollen nicht einfach konservenden Studierenden zur Verfügung stellen, sondern sie lernen durch das Miteinander, durch das gemeinsam ähm, diskutieren. Und da stoßen wir halt dann mit den asynchronen Elementen, die gefragt sind, auch immer wieder Aneinander. Also, diese, diese Gradwanderung von den Studierenden ihren Bedürfnissen entsprechen und unseren Vorstellungen von Lehren und Lernen, Studieren, auch Hochschulsozialisation vor Ort, ähm, ist doch sehr schwierig. Aber ich fand es spannend zu hören, dass bei Ihnen die Waage synchron, asynchron sich die Wa also dass das ausgeglichen ist, bei uns nicht. Genau. Wie sieht es in anderen Hochschulen aus? Vielleicht, wenn Sie mich hören können, ein kurzer Kontext zu meiner Seite. Die CW hat mich ja schon vorgestellt. Ich bin ja sozusagen in der Leiter vom E-Learning-Zentrum an der FV Wien und wir finden es insofern spannend, also ich finde den Vergleich über Hochschulübergreifende auch sehr spannend, weil es ganz unterschiedliche Ergebnisse gibt und ich glaube, das ist ja oft auch sehr historisch bedingt, weil was Sie gerade erwähnt haben, ist es vor allem bei uns auch sehr auffallend, dass es ja auch sehr studienbereichsspezifisch ist, weil wir haben einen bunten Mix aus Kommunikations- und, und, und Management-Schwerpunkten, wo manche sozusagen sehr klassisch unterrichten, andere durchaus innovativer und das ist für mich so ein Grund, warum wir vor allem die Diskrepanz zwischen Lehrenden und Studierenden sozusagen hier auffällt, weil bei Studierenden war es eher so ausgeglichen. Das ist und von unserer Vermutung her, liegt es vor allem daran, dass bei uns sozusagen durchaus der Praxisfokus sehr hoch ist. Das heißt, bei uns an der Fachhochschule, das sind Praktika sehr gern gesehen von Lehrenden, das heißt, das kommt von Lehrende aus der Wirtschaft direkt rein, für Vorträge, aber auch für die Lehre. Das heißt, der Fokus bei uns in der, auf, auf Präsenz, war historisch bedingt sehr hoch. Das erklärt auch, warum jetzt sozusagen das bei Studierenden ausgeglichen ist. Wiederum bei Lehrenden war es etwas höher. Das heißt, da haben wir haben ja 64 Prozent diesen synchronen Anteil sozusagen ähm, äh, befürwortet. Liegt vor allem auch daran, dass sozusagen wir einen sehr hohen Anteil von externen Lehrenden haben. Also wir haben im, im Schnitt haben wir 100 interne zu 1000 externen Lehrenden. Und das ist schon sehr hoch. Das heißt, wir haben einen sehr hohen Anteil an Externen, die, das, die einfach es gewohnt sind, sozusagen ihr Show ihm sozusagen im Hörsaal abzuliefern. Und deswegen deswegen waren wir eher erstaunt, dass es durchaus eh mehr ausgeglichen äh, war. Also wir haben uns eher erwartet, dass es mehr in die synchrone Richtung noch gehen wird. Und, das, und äh, jetzt ist zwar für uns auch wichtig, dass wir wissen, okay, es wird aber auch auf, äh, sozusagen erwartet, diese ausgeglichene Balance. Das heißt, wir haben jetzt wirklich Maßnahmen ergriffen, wo wir Lehrende mehr ausbilden, mehr schulen, diese sozusagen auch gute asynchrone. Einheiten anbieten können. Weil das ist so die Krux, weil im Grunde oft die Studierenden das wirklich sozusagen eher kritisch bewertet haben, das Asynchrone, weil die Qualität oft sehr mangelnd war. Aber das ist jetzt wirklich so unser Anspruch, dass wir hier mehr sozusagen Services anbieten, mehr Schulungsmaßnahmen, um diese asynchronen Kompetenzen zu steigern. Ja, vielleicht ich, Christiane Arndt, äh, ja. aus der Perspektive von unserer äh, übergreifenden Auswertung. Also das mit dem Synchron-Asynchron. Ähm, wir haben das bei den Studierendenbefragungen gesehen, dass es auch immer sehr stark damit einhergeht diese Selbstlernkompetenzen oder die Selbstorganisation. Das heißt, teilweise wünschen sie sich synchrone Formate, um eine Tagesstruktur zu haben. Also es gibt einen großen Teil der Studierenden, die sozusagen nicht, also die, die das toll finden, die Flexibilität, auch sich zum Beispiel Vorlesungsaufzeichnungen anzusehen und dann selber zu bearbeiten, die halt eine hohe Selbstständigkeit haben. Aber es gibt auch einen nicht kleinen Teil der Studierenden, die ziemlich überfordert sind von diesem, von diesem Selbststudium und der Selbstorganisation. Und ich mhm. glaube, das spielt da auch damit rein dass sozusagen die Synchrontermine Möglichkeit sind, ähm, auch sozusagen eine Struktur zu haben und äh, sozusagen die Zeit fest dafür zu reserviert haben. Also ich glaube, äh, gerade diese Selbstlernkompetenzen sind in, in den Befragungen, die wir uns angesehen haben, ein großes Thema und äh, stellt natürlich auch ne, in Frage, wenn man sich anschaut, Studium, sozusagen äh, Selbststudium und äh, Selbstlernen, äh, sehr weit im Vordergrund steht, aber es Überfordert teilweise eine nicht kleine Anzahl von Studierenden. Hm. Wäre interessant sozusagen aus den verschiedenen Befragungsergebnissen so Szenarien herauszuarbeiten, unter welchen Bedingungen für welche Gruppen welche, welcher Mix an, an Synchron-Asynchron das Optimum ist. Ich könnte immer noch mal eine Dissertation draus machen. Genau. Oder auch welche Unterstützungsangebote Hochschulen liefern können. Also das haben auch einige Hochschulen gemacht, dass sie sozusagen selbst Selbstlernkurse oder auch Coachings anbieten, Online-Coachings, ja. die Studierende dabei unterstützen. Also da gibt es schon verschiedene Maßnahmen, aber zeigt auch wieder die Diversität. Sowohl der Studierenden als auch der Lehrenden. Ne? Und da ist dann auch die Frage, das haben wir bei uns äh, zum Beispiel an der TU Hamburg, wir hatten auch eine Befragung gemacht, das hatten wir gesehen, dass ähm, halt wir einen hohen Anteil an, sagen wir, äh, sogenannten nicht traditionellen Studierenden haben. Mhm. Und äh, inwiefern da dann auch äh, Zusammenhang besteht, beziehungsweise inwiefern die dann auch nochmal äh, spezifisch unterstützt werden könnten, ist natürlich auch eine ganz spannende Frage, doch für die Zukunft. Ja. Gut, dann möchte ich bei der Gelegenheit gleich überleiten zum Thema, das ja damit auch sehr, sehr im Zusammenhang steht, nämlich der Frage der Vielfalt von Tools. Das wird ja auch im Chat behandelt. Also wenn man ein Tool hat, das Teilnehmer nicht mögen, dann wollen plötzlich alle die Vielfalt. Wer will dazu was sagen? Also eine Art noch mal. Also ja. wenn ich äh, berichten kann aus unserer äh, Metastudie. Ähm, es ist, äh, was wir ja auch schon vorher hatten bei, bei, dem, äh, bei dem Thema, sehr, teilweise sehr fachabhängig, weil natürlich Fachlehrende auch unterschiedliche Tools brauchen für die unterschiedlichen Dinge, die sie tun äh, möchten oder müssen. Ähm, und da ist bei uns an der TU Geist vielleicht auch immer die ein großes Thema halt auch äh, ne, mit, den, mit den Formeln und dass halt auch nicht alle Tools immer unbedingt zu den Bedürf Bedarfen passen. Und dann kommt, äh, wir haben auch in, in den Studien gesehen, dass es eine gewisse äh, Diskrepanz gibt zwischen den Wünschen der Studierenden, die sich ziemlich zentrale äh, oder einheitliche Infrastruktur und Tools wünschen, weil sie natürlich diese äh, Vielfalt überfordert teilweise. Jedes Mal ein anderes Tool verwenden und so weiter in jeder Lehrveranstaltung. Weil die Lehrenden ähm, die, äh, da kommt es halt auch also sie wünschen sich eine Vielfalt, aber oft, ähm, hatten wir ja auch schon am Anfang bei der Keynote gehört, kristallisiert sich dann heraus, welches Tool dann tatsächlich auch am am besten ist. Das heißt, äh, weil hier auch die Frage war, welche äh, Inhalte für Schulungen. Bei uns werden zum Beispiel Schulungen nachgefragt, auch tatsächlich, äh, wo es dann auch um die Anwendung von Tools geht und auch um Vergleiche von Tools. Also ich glaube, solche Übersichten, die auch diese Vor- und Nachteile von bestimmten Tools- und Einsatzszenarien deutlich machen. Ich die, die helfen, den Lehrenden auf jeden Fall auch und dann auch den Studierenden. Also so unser Einblick. Sie haben gesagt, die Lehrenden wünschen sich Vielfalt. Würde ich gern wissen, betrifft das jetzt Individuen, die Vielfalt wünschen oder ist es die Vielfalt der Lehrenden, die zum Wunsch nach Vielfalt führt? Also ich glaube, das kann man auch im Kontext äh, von, ähm, ja, sagen wir der Freiheit der Lehre, so wie sie ihre Lehrveranstaltung gestalten. Ähm, ich glaube, das ist ein hoher Anspruch an Autonomie auch. Also es geht, glaube ich, stark darum, Tools zu haben, die man auch möglichst eigenständig verwenden kann. Also nicht so eine nicht so eine Abhängigkeit auch vielleicht zu haben, die dann gewissermaßen auch dazu führt, dass man Unterstützungsbedarf braucht oder so. Ich glaube, das mhm. ist so ganz entscheidend. Und was wir auch im, äh, in der Keynote am Anfang gehört hatten, genau, die Lehrenden orientieren sich ja auch sehr stark extern, das heißt dann an Fachkolleginnen, auch aus der Community, und da, da bekommen sie natürlich auch bestimmte äh, Ideen und das möchten sie dann auch benutzen und das kann die Hochschule dann jedenfalls nicht bieten, weil sie dann zum Beispiel keine Literatur dafür hat. Also das mhm. muss man auch in einem größeren Netzwerk sehen als, in, als an einer Hochschule oder einem Fachbereich, dass dann natürlich dann immer neue Ideen kommen, die dann auch ausprobiert werden wollen. Mhm. Also, die internationale Vernetzung spielt da eine große Rolle. Genau. Ja. Vielleicht jetzt kurz, ich kann mich da der Frau Antner anschließen. Bei uns haben wir es eigentlich so gelöst, dass wir die offizielle digitale Lernumgebung sehr kompakt gehalten haben. Wir haben wirklich sozusagen für für jeden Schwerpunkt nur ein Tool angeboten, aber so, wie Sie gesagt haben, Frau Arndt, es gibt sozusagen fachspezifische unterschiedliche Ansprüche und da haben wir sozusagen uns sozusagen mit dem Fachbereichen vernetzt und individuelle Lösungen noch gefunden. Also es ist auch so, dass bei uns jeder Studienbereich auch eigene Budgets hat, sozusagen für diesen Fachbereichen durchaus, was eben erworben werden kann, aber sozusagen diese obere umgebung die wollten wir bewusst kompakt halten, weil um eben diese Überforderung zu vermeiden. Und das führt mich eben auch zu diesem Punkt, den wir in der Kino schon gehört haben, dass eben sozusagen jetzt aufgrund sozusagen der, uh, des Stresses uh, in, der, in, in der Pandemie ja, vor so der Fokus auf die Tools sehr groß war. Aber ja. eigentlich haben wir gemerkt, was, was der Schlüssel war, wo eigentlich die Kommunikation also das, das war bei uns sozusagen ähm, der Weg, wo wir eigentlich die meisten Probleme gelöst haben, dass wir einfach Lehrenden sozusagen über die Kommunikation Mittel und Wege mitgeliefert haben. Welche Services bieten wir an? Was kann mit den Tools überhaupt alles gemacht werden? Wir haben vieles von den Vorstellungen, die sie haben, ist eigentlich eh mit der bestehenden Lernumgebung überhaupt gut umsetzbar. Das heißt, wir haben da sehr viel im Punkt der Serviceorientierung und Kommunikation noch nachgeschärft, was ähm, auch sehr viel bewirkt dann hat. Wenn Sie Kommunikation sagen, denken Sie da an zentral gesteuerte Kommunikation oder geht es da auch um die informelle Kommunikation unter den Lehrenden? Beides. Wir haben beides befördert. Das heißt, wir haben einerseits gerade zu Corona Beginn im März war, dass das waren... Ähm zwei sehr herausfordernde Tage, dieser Wechsel von, weil wir haben am 10. März den, den Lockdown hier gehabt sozusagen bei uns in der FH. und wir haben erst am, wir waren erst am 12. März in der Lage, wirklich sozusagen ein, ein Konzept zu kommunizieren, weil wir diese Zeit einfach gebraucht haben, um daraus auszuarbeiten. So also die Tage, die waren sehr schwer, weil wir natürlich sehr viele Lehrer, und die große Fragezeichen gehabt haben, sich bei uns gemeldet haben, aber ab dann wurde es einfach zunehmend besser. Das heißt, wir haben zentral kommuniziert, welche Tipps gibt es für Mediendidaktik für Einsteiger, Tipps für Fortgeschrittene und so weiter und so fort und dann eben darauf basierend in die Tools, die wir zur Verfügung stellen. Dann später haben wir den Fokus sehr stark auf das Informelle gelegt. Das heißt, wir haben gerade im Sommersemester haben wir wöchentliche QA-Sessions gehabt. Da haben wir so gemacht, dass sich einfach Lehrende einmal die Woche bei uns gemeldet haben, um sich einfach mit uns auszutauschen, Fragen zu stellen und sich aber gegenseitig zu inspirieren. Das haben wir jetzt in, in diesem Semester sozusagen äh, noch einmal professionalisiert. Das heißt, wir haben aus diesen QA-Sessions eine Digital Learning Tea Time gemacht. Ich finde das nur einmal im Monat statt, weil sozusagen die uh, asynchrone Services inzwischen bei uns so optimiert sind, dass die Lehrenden auch unseren idealink help Course schon kennen und da asynchron alles finden, was sie brauchen. Dadurch haben wir jetzt eben diese, diesen gemeinsamen Austausch nur einmal im Monat. Dafür den sozusagen wirklich äh, themenbezogen. Das heißt, einmal zum Thema eben Flip Classroom, einmal zum Thema eben, äh, wie bringt man Studierenden in Interaktion, dann zum Thema eben Online-Prüfungen. Das heißt, da haben wir den Fokus wirklich darauf und das wird da sehr gut angenommen. Wie sieht das bei anderen Hochschulen aus mit, der, mit den Unterstützungsangeboten und Kommunikationsstrategien? Können sich da alle den Vorredner voll inhaltlich anschließen? Also ich habe gerade im Chat geschrieben, wir machen das auch, das ist lustig, wir nennen das nicht Tea-Time, sondern Didaktik-Frühstück ja. oder dann, wenn es am Nachmittag ist, Didaktik-Nachmittag, ein bisschen weniger ähm, interessant und vor allem im Corona FS20 war das sehr geschätzt, weil Abteilungsübergreifende, egal ob Weiterbildung, Master oder Bachelor, haben sich dann die, Studi die Lehrpersonen ausgetauscht und, und manchmal stelle ich fest, dass die Tipps, die wir geben, ähm, vielleicht eher angekündigt, genommen werden, wenn sie von Kolleginnen angenommen, also gesprochen werden, auch wenn wir vielleicht dasselbe sagen als, als Didaktikressort. Und deshalb ist dieser informelle Austausch wahnsinnig wichtig. Wir hatten das dann, dann wirklich zweiwöchentlich, dann eben noch einen, so wie ihr es auch, auch, auch habt, so einen asynchronen Moodle-Kurs, wo wir dann halt alle Hilfestellungen eh platziert hatten. Aber so haben wir dann wie asynchronen, synchrone Elemente genutzt, um die Leute auch, abzuholen, ihre Sorgen, ihre Erfahrungen austauschen zu lassen. Und das Schöne war ja dann auch, dass viele Leute, die bis jetzt immer gesagt haben, nein, nie Distance Learning oder nichts Digitales, dann plötzlich positive Erfahrungen gemacht haben. Und die stellten sich dann als wirklich die wichtigsten Multiplikatoren heraus, weil es dann geheißen hat, ja, die kann das ja jetzt auch, obwohl sie so eine Gegner oder Gegnerin war. Und die haben dann wirklich auch andere Leute wieder animiert. Und ich glaube, das darf man nicht unterschätzen, diese informellen Austauschtreffen, die auch stündige reichen manchmal schon aus, um sie abzuholen und um ihnen die Bühne zu geben, was sie doch alles Tolles gemacht haben. Und das finde ich super, wenn man das dann weiterfährt. Ja, Eine weitere Stellungnahmen dazu? Wenn das nicht der Fall ist, dann lade ich Sie ein, jetzt spontan Fragen zu stellen oder Anregungen zu thematisieren. Ich glaube, im Chat sind noch einige Stellungnahmen. Ja, das versuche ich gerade herauszufinden. weiß, was, also, die Autorinnen dieser Stellungnahmen werden das rascher herausfinden, ob es schon diskutiert worden ist als ich. Ist davon etwas, was wir noch besprechen sollten? Ähm, falls Interesse besteht, ähm, könnt ihr auch gerne noch die Wordcloud von unserem letzten Chart teilen, wo ähm, Stellungnahmen zum Thema digitale Fähigkeiten gesammelt worden sind. Ja, das halte ich für eine gute Idee. Ja, dann kann ich das noch gerne freigeben, bitte um die ja. Moderation. Also zum Thema digitale Fähigkeiten für die Lehrer, was ich da ganz groß schon mal sehe, ist Flexibilität. Da kann ich, kann ich nur zustimmen, das ist auch ein, immer eines der ersten Statements, das mir dazu einfällt. Ja, didaktische Flexibilität. Sind wir immer. Natürlich technisches Know-how. Multitasking. Digital Literacy. Technik kommt einige Male vor. Ganz detailliert sogar mediendidaktisch kommt. Ja. Was mich ein bisschen überrascht ist, dass Kommunikation hier nicht steht. Das stimmt. Wir haben zwar ja. Neugierde, ja, Offenheit, ja, Multitasking und Kommunikation? Das ist ja der Bereich oder die Ebene, die durch das Fehlen von Präsenzmeetings am stärksten herausgefordert wird. Wie kommuniziere ich unter diesen bei einschränkenden Bedingungen möglichst so, dass das, was fehlt, in der sprachlichen Kommunikation mitgeliefert wird. Das ist, ein, ja, das ist ein ganz großer Punkt. Das höre ich auch immer wieder von Lehrenden, ähm, die sagen: Ja, es ist einfach, es ist einfach ein anderes Präsentieren, es ist auch ein anderes Kommunizieren über diese, diese digitalen Mittelmann sozusagen. Ähm, und da braucht es definitiv auch. Bisschen Anpassungsfähigkeit, einfach um auch über dieses Medium sozusagen seine Show zu liefern, wie der Tobias schon gesagt hat, wie man es auch gewohnt ist, wenn man im, im Lehrsaal steht und die Gesichter vor sich hat. Mhm. Gibt es dafür irgendwo äh, Unterstützungs- oder Bildungsangebote? Das ist nämlich interessant aus meiner Sicht Vortragstechnik war ja jahrzehntelang ein, eines der beliebtesten hochschuldidaktischen Kursthemen und gerade jetzt wäre das eigentlich extrem im Zentrum der, der Problemsituation. aber jetzt genau. habe ich wenig davon gehört dass sowas angeboten wird an, an. An. Genau. also wir haben jetzt einmal sozusagen einen ersten Workshop gehabt für für Lehrenden zum Thema eben virtuelle Präsentationen und das werden wir sozusagen, weil wir gerade unser Weiterbildungsprogramm jetzt noch spezifisch überarbeiten, sozusagen der Situation gerechter zu werden, dann vor allem 2021 das noch ausweiten mit mehreren Terminen, wo dann auch externe Teilnehmer. Mhm. Wobei virtuelle Präsentation auch nur ein Teil dessen ist. Vielleicht. Ja. Ja. definitiv. Ja. Vielleicht kann ich noch kurz was dazu sagen, was ich jetzt so bei uns an der Hochschule kenne, ist, dass unsere Skill-Abteilung schon Weiterbildungen anbietet in uh, um Online-Lehre also so Online virtuell umsetzen oder im Hochschulsettings virtuell umsetzen und wo es auch schon viel darum geht, einmal auch zu schauen, wie so sollen Hintergründe positioniert werden, wo soll die Kamera stehen, wie ist der Blick in die Kamera, was sollte man so alles sehen, was lenkt ab, was soll man nicht sehen. Also das aha, ist so gar noch nicht so die Rhetorik, aber dann auch schon, wie kann ich mit Studierenden, wenn ich eine große Teilnehmeranzahl habe, wie, wie geht damit um, wenn sie die Kamera ausschalten, also dass man zum Beispiel direkt Studierende mit Namen anspricht aha. und nicht so Fragen in den Raum stellt, gibt es noch Fragen dazu, sondern so und so, ja, so und so, haben Sie jetzt noch eine Frage dazu oder Frau so und so, haben Sie noch eine Frage dazu. Also wo es schon so ein bisschen geht, wie kann ich in, in Kontakt bleiben, weil das ist immer die große Rückmeldung von allen Vortragenden. Die Kameras sind ausgeschaltet, die Mikrofone sind ausgeschaltet und keiner reagiert. Und mhm. dann schon so Schulungen, also bei uns im Haus, die werden teilweise auch über die FHK angeboten, wo also es eher darum geht, einmal zu schauen, wie es so in diesen Online-Settings die Lehre gut umsetzt. Also gar nicht der Inhalt der Lehre, sondern einfach die Kommunikation miteinander. Genau. Okay. Ja. Genau, ich würde nochmal gerne auf den Chat hinweisen. Einige Fragen eingetrudelt. Ja, das ist eine interessante Frage. Gibt es jetzt äh, Intention, Blended Learning stärker in der Strategie abzubilden? Aufgrund der Erfahrungen der letzten Monate. Als Hochschuldidaktiker glaubt man ja immer, ja, aus dieser Krisensituation müssen ja jetzt ganz, ganz viele neue Blended Learning oder Open-Distance-Learning-Konzepte äh, äh, herauswachsen, aber ich bin skeptisch, ob das tatsächlich der Fall sein wird. Wie sehen Sie das? Ich kann gerne was dazu sagen, aber ich kann nur für unseren Studiengang sprechen. Natürlich, natürlich. natürlich. Also bei uns nicht, weil wir sind eher, also wir hoffen, dass es wieder weniger wird. Es ist ein anwendungsorientiertes Studium und das wissen die Bewerber, wann sie sich bewerben. Also es ist, glaube ich, ganz stark abhängig, in welcher Studienrichtung man geht und, und, und wen man da befragt. und wir hoffen, also wir wissen, dass das kommende Sommersemester gleich zu organisieren ist wie das jetzige Wintersemester, aber wir wünschen uns schon, dass es wieder mehr in der Präsenz ist. Und das, was auch die Vorredner erwähnt haben, dieses Miteinanderlernen, dieses, diese, diese, dieser Spirit an einer Hochschule, auch andere Studierende kennenzulernen, nicht nur aus dem Gesundheitsdepartement, sondern auch mit anderen auszutauschen, das fehlt total. Und Nein, also bei uns ist keine Strategie, es noch mehr zu implementieren. Es wird ein Teil erhalten bleiben, aber ein minimaler Teil. Na gut, das, war, das wollte ich ja fragen. Wollen Sie wirklich genau zu, dem, äh, zu der Situation zurückkehren, die vor dem 10. März war? Oder gibt es äh, Tendenzen, Teile dessen, was Sie jetzt als fruchtbar an, an Distance Learning erlebt haben, äh, in ihr Konzept zu integrieren. Dass es bei Ihnen bei wirklich sehr stark anwendungsorientierten Studiengang kein sehr großer Teil sein wird, das ist klar. Aber deswegen die Frage auch die, an, an andere, wo, wo die Ausgangssituation völlig anders ist, also wo, wo sehr viel Theorie gemacht wird, die nicht die persönliche und auch sozusagen die, die haptische Präsenz erfordert. Da kann ich vielleicht noch mal kurz was dazu sagen. Und zwar, also aus den Befragungen wird deutlich, dass sich sowohl Lehrende als auch Studierende so einen Mix vorstellen können für die Zukunft, weil es natürlich auch flexibilisiert durch Vorlesungsaufzeichnungen aber äh, genau das ist ja das, was wir auch so ein bisschen herausstellen wollten in unserer Präsentation, dass es genau jetzt darauf ankommt, sozusagen die, die Erfahrungen auszuwerten, die man gemacht hat, um dann sozusagen zu entscheiden, in welche Richtung gehen wir als Hochschule und wie wollen wir Studium und Lehre gestalten, ausgehend von diesen Erfahrungen, die wir gemacht haben. Und wenn dann die Erfahrung ist, okay, bestimmte Sachen lassen sich Sozusagen nur in Präsenz vermitteln, wie beispielsweise Physiotherapie, dann sozusagen muss das integriert werden. Das heißt, so eine Strategie bedeutet ja nicht, dass jetzt die Hochschulleitung sagt, so, jetzt soll das so gemacht werden, sondern es muss ja flexibel an die verschiedenen Kontexte, wie wir heute früh auch schon gehört haben, angepasst mhm. werden. Also es muss sozusagen an die lokalen Bedarfe und das wäre jetzt in dem Fall die Fachbereiche oder Studiengänge, sollte die ja angepasst werden. Das heißt, ich denke schon, dass da auf jeden Fall was passiert, aber nicht unbedingt jetzt sofort. Ja, wenn es nicht sofort passiert, dann wird es wahrscheinlich nie passieren. Genau, da kommt es ja jetzt drauf an, aber diese Befragungen, wie wir finden, ist ja eine großartige Grundlage, weil da geht es ja genau darum, was hat funktioniert, was nicht, also wo macht es Sinn, wo nicht, also von daher bilden sie ja eine wunderbare Grundlage für Hochschulen, sich mit diesem Thema auch perspektivisch zu beschäftigen und die Frage ist halt nur, sozusagen, wie werden wie, wie kann es sichergestellt werden, dass es jetzt nicht so kurzfristig eine Reaktion war, okay, wir brauchen ein paar mehr Unterstützungsangebote, sondern wie kann sozusagen auch diese, dieses Vorgehen auch äh, sozusagen kontinuierlich zu begleiten und äh, auch die Erfahrung zu erfassen, wie kann sowas auch integriert werden in die Hochschulen, auch aus didaktischer Perspektive. Und da denke ja. ich schon, dass der, äh, Third Space... Äh, entscheidend ist und wie ich ja auch im Chat schon geschrieben habe in Deutschland haben wir gerade das Problem dass der größten Bundesprojekte die genau solche ähm, Einheiten oder Projekte finanziert hat dass das jetzt ausläuft und das heißt da ist dann die Frage wie kann man sozusagen das auch besser also sozusagen die Hochschuldidaktik äh, digitales Lehren und Lernen auch äh, in den Hochschulen dann strukturell so aufstellen dass es äh, auch äh, eine Strategie ermöglicht ja, liebe Frau Arndt, damit haben Sie sozusagen ein schönes Abschlusswort gesprochen, gleichzeitig, <lacht> <lacht> gleichzeitig vielleicht auch das Thema des nächsten Tages der Lehre an der FH St. Pölten definiert oder an einer anderen Einrichtung. Ähm, aus Zeitgründen muss ich diese Sitzung jetzt beenden. Ich danke allen, die aktiv und auch passiv teilgenommen haben. Ja, nochmal vielen Dank und Mahlzeit.